Nein. Andersrum. Hi, hier ist Nadja mit einem neuen Video aus der Reihe Motivation, Inspiration und Wissen wird dein Leben voller Leuchten. Und heute habe ich einen kurzen Impuls für alle unter uns, die gern etwas länger nachdenken. Vielleicht sogar grübeln. Der Impuls lautet, der Zufall geht oft Wege, die der Verstand nicht findet. Und ich finde diese Kombi ganz toll. Während der Zufall die Wege schon geht, sucht der Verstand sie noch und vielleicht findet er auch einen davon. Ich bin hier heute zum Beispiel ganz zufällig an dieser Küste gelandet. Eigentlich wollte ich zum Strand. Und jetzt bin ich oberhalb vom Meer und das ist so wunder, wunderschön hier. Wenn du Beispiele von Situationen kennst, wo der Zufall etwas für dich entschieden hat oder für jemand anders, freue ich mich über deine Kommentare unter diesem Video. Ich? Sie? Nein. Doch. Oh. Das war es auch schon für heute. Sollte das Video dir gefallen haben, freue ich mich über einen Daumen hoch. Wenn du jemanden kennst, der in seinem Leben zu viel nachdenkt und grübelt und ihn dazu inspirieren möchtest, der es mal einfach tut und dem Zufall überlässt, schick das Video gerne an diesen Menschen weiter. Wir sehen uns bald.